Hallo bei Paket Wohnwelt. Heute haben wir das Thema Holzuntergrund. Was muss ich beachten? Welche Norm muss ich einhalten, um einen neuen Boden auf einen Holzuntergrund draufzulegen? Das wollen wir Ihnen hier in diesem Video präsentieren. Vielleicht finden Sie das bei sich so vor und sagen, Mensch, wir möchten dieses Zimmer jetzt neu renovieren und haben einen Holzboden und haben alte Dielen zum Beispiel laufen oder so wie hier eine USB-Platte ausgelegt und sind sich jetzt nicht sicher, was lege ich jetzt oben für ein Material drauf, ein Parkett oder Vinyl oder wie auch immer. Ich möchte in diesem Video das zeigen, wie Sie das prüfen können, dass Sie losgelöst sind von einer, ja, von einer Kategorie oder einem Bereich, was Sie jetzt drauflegen wollen. Das sind ganz wichtige Faktoren, was Sie beachten sollten. Das zeige ich Ihnen hier mit diesem Richtscheit. Häufig findet man das vor, in älteren Häusern, dass so gerade bei Holzkonstruktionen, das so zur Mitte abfällt oder wellig ist oder die Dielen gucken hoch. Ich möchte Ihnen das jetzt zeigen. Wir haben ja so ein 2 Meter langes Richtscheid. Was mache ich, was sollte ich tun? Sie legen das auf den Boden und jetzt haben Sie folgende Toleranz einzuhalten, um die Welligkeit zu prüfen. Sie nachher ein Klickpaket drauflegen oder ein Vinyl oder ein Laminat, dass dort die, äh, die Klickverbindung nicht kaputt geht oder ausleiert nach der Zeit, weil ständig es ständig ist Wippt. Will ich Ihnen das zeigen? Haben Sie bei 1 Meter Länge... Haben Sie eine Welligkeit, dürfen Sie haben von 3 mm. Achten Sie drauf. Das bedeutet bei 1 Meter Länge keine größere Vertiefung oder Aufwölbung wie 3 mm. Das ist die Norm, die Sie einhalten müssen. Und mit diesem Material oder mit diesem Richtscheit prüfen Sie das ganz gut. Am besten ist, Sie legen das Richtscheit auf den Boden, fangen von den Ecken an, und prüfen so den Raum, kippen das ein bisschen und dann können Sie unten drunter lang sehen, also auf dieser Seite, können Sie lang sehen, wo das Licht durchfällt. Da sehen Sie die Welligkeit und schauen, ob Sie irgendwo einen Bereich haben, wo das überschritten ist, die 3 mm. Am besten machen Sie das so, dass Sie dann von den Ecken anfangen und prüfen jetzt von der Ecke zur Mitte runter und dann über alle vier Bereiche des Zimmers immer von der Ecke ausgehend so dass Sie den ganzen Raum nach dieser Art und Weise einmal abmessen. So stellen Sie fest in der Fläche, wo überall die Bodenwellen sind. Und diese Bodenwellen, die müssen halt eben nach dieser Toleranz ausgeglichen werden. Da gibt es spezielle Materialien, da werden wir Ihnen auch noch weitere Videos zeigen, wie Sie das eben auch auf Holzuntergründen ausgießen können oder abspachteln können. Ist überhaupt nicht schwierig, gibt es ganz ganz tolle, wie gesagt, Vergussmassen dazu, die finden Sie bei uns auch im Shop. Aber das prüfen Sie bitte nach dieser Vorgehensweise. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie den Raum so fertig haben und das so eingehalten haben feststellen, der Boden ist eben, er darf ruhig bei den einzelnen Dielen, sollten Sie Dielen haben, dürfen die Dielen ruhig etwas hoch gucken, also Schüsseln. Aber nicht mehr wie die 3 mm, ganz entscheidend. Alles, was jetzt tiefer ist und Sie legen jetzt ein Klickmaterial drauf, Parkett, Vinyl oder ein Laminat, dann wird es in der Laufzone zur Bewegung kommen. Und dann kann die Klickverbindung auseinandergehen. Und irgendwann haben Sie dann in der Laufzone, ich sag mal, offene Fugen. Das sieht man, das merkt man. Wenn Sie es verhindern wollen, gehen Sie dann an diesen Stellen, die Sie gemessen haben, wo die Toleranz tiefer ist, das heißt 4, 5, 6 mm, machen Sie die Spachtelmasse drüber und dadurch schaffen Sie eine ebene Fläche. Mit diesem Video wollte ich Ihnen das zeigen, wie Sie Ihren Boden zu Hause auf alte Dielen oder USB-Platten prüfen können. Alles Gute noch.